Du möchtest in wenigen Wochen bis Monaten deinen Umsatz verdoppeln? Nun, dann bist du heute hier richtig, denn ich werde dir vier Wege zeigen, wie du das innerhalb von kurzer Zeit generieren kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X Group Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern ich habe selbst viele Firmen aufgebaut und jahrelang im Vertrieb und Marketing gearbeitet. Und ich kenne mich deshalb relativ gut aus, wie da draußen die Mechanismen funktionieren, um mehr Umsatz zu machen und ich zeige dir jetzt die wichtigsten vier Punkte. Wie du vielleicht in der Vergangenheit erfahren hast, ist die reine Willensbekundung, mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn zu machen, in der Regel nicht alleine ausreichend. Denn wenn du nach diesem Ziel dich einfach auf deine Couch setzt, dann wirst du feststellen, dass dort wenig Neukunden vorbeikommen. Auch wenn du dich im Keller setzt mit deinem Laptop und nur eine Webseite hast, die keiner findet, auch dann wirst du nicht mehr Kunden bekommen. Das Entscheidende ist, dass du dein Weltbild ein wenig änderst und so denkst wie ein Schäfer, wie ein Hirte mit seinen Schafen. Denn der weiß ganz genau, wenn ich drei oder vier oder fünf Schafe nur habe und ich möchte ganz gerne mehr Wolle, nun, dann muss ich mehr Schafe haben. Genau das Gleiche weiß auch der Bauer. Der weiß auch, wenn er fünf Kühe hat und er möchte mehr Milch generieren, dann reicht es nicht aus, einfach stärker beim Melken zuzupressen, sondern er muss mehr Kühe in seinen Stall holen. Und das gleiche Prinzip ist auch, wenn du mehr Umsatz haben willst. Es geht also letztendlich immer darum, deine Community aufzubauen und zu vergrößern. Bleibt deine Community, deine Reichweite, die, dein Einzugsgebiet, die Anzahl der Interessenten und Kunden, bleibt das gleich. Nun, dann bleibt dein Umsatz entweder auch gleich oder geht runter. Das heißt, der erste wichtigste Punkt ist runterzukommen von deiner Couch, raus aus deinem Arbeitszimmer oder Keller und geh dorthin, wo Menschen sind. Und hier gibt es einen kleinen Begriff, den ich dir einfach heute vorstellen möchte. Und zwar den Begriff der fischreichen Gewässer. Was bedeutet das? Wenn du deine Angel einfach in eine Pfütze hängst, dann ist diese Pfütze kein fischreiches Gewässer. Und selbst wenn du deine Angel in einen Süßwassersee hängst, dann wirst du dort wenig Lachse fangen. Es ist also das falsche fischreiche Gewässer. Das, was du also brauchst. Bevor du Netzwerkarbeit machst, bevor du unterwegs bist, dass du genau Gedanken machst, wo und wie sich deine Kunden orientieren, sammeln und ihre Freizeit verbringen. Und dort gehst du auch hin und verbringst Zeit und lernst Menschen kennen und vergrößerst dadurch deine Community. Das Zweite, was du machen kannst, um deine Community zu vergrößern und mehr Umsatz aufzubauen, ist, indem du Geschenke machst, Demos erzeugst oder auch Proben gibst. All das fällt unter den Begriff Content Marketing. Du erstellst also Gratis-Leitfäden oder du entstellst Blogs, Texte, Videos und hilfst den Menschen tatsächlich mit relevanten Inhalten. Das hat die Folge, dass die Menschen wissen, dass du jemand bist, der echte Problemlösung handeln kann, abbilden kann. Das gleiche macht übrigens der Angler auch am Fischreichen Gewässer. Der hängt nicht einfach nur seinen Haken in den See oder in den Fluss oder ins Meer, sondern er greift zuvor in seine Tüte mit Köder und schmeißt, er verschenkt den Köder an die Fische. Er weiß, dass dieser Köder verloren ist, weil kein Haken drin sitzt. Aber er weiß auch, dass die Fische angezogen werden, dass dort durch dieses Anködern die Fische sich zu ihm bewegen und es für ihn leichter wird, dann auch einen Fisch zu fangen, einen Kunden zu generieren. Und dazu lade ich dich als zweites ein, dir Gedanken zu machen, nicht nur wo kannst du unterwegs sein, sondern was kannst du an Geschenken machen, dass die Kunden angezogen werden, dass die Kunden sich von dir überzeugen können, dass du eine nette, angenehme Persönlichkeit bist oder dein Ladengeschäft, dein Unternehmen echte Produktlösung entwickelt und du dann das rausbringst, um deine Kunden anzuziehen und deine Community zu vergrößern. Die dritte Maßnahme, die relativ schnell und vor allen Dingen dauerhaft deinen Umsatz vergrößert ist, dass du dir Gedanken machst um den Aufbau und Ausbau deiner Bezugsgruppe. Die meisten können mit dem Wort Bezugsgruppe nicht so viel anfangen. Sicherlich sind es auch Multiplikatoren, die dich weiterempfehlen. Aber ganz wichtig, es sind nicht unbedingt Kunden, die dich weiterempfehlen und es sind auch nicht deine Mitbewerber, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass es Menschen gibt, Dienstleister gibt oder Unternehmen, die auch deine Zielgruppe als Kunde haben, aber nicht dein Mitbewerber sind. Ich wiederhole nochmal, es sind auch Dienstleister, die deine Zielgruppe als Kunde haben können, aber die nicht deine Mitbewerber sind. Bei mir sind es beispielsweise die Steuerberater, die Rechtsanwälte, vielleicht Marketingagenturen, die Versicherungsberater, dann vielleicht Banken- und Finanzierungsberater. Dann gibt es den großen Teil der Menschen, die dann vielleicht noch IT brauchen. Also alle Gewerke, die irgendwie Unternehmer, Gründer, Start-up-Unternehmer, Menschen, die ihr Unternehmen verkaufen wollen, auch als Kunden haben. Und mit diesen schließe ich dann Kontakt und ein Deal. Der Kontakt ist, ich gehe auf fischreiche Gewässer, wo meine Bezugsgruppenpartner unterwegs sind und dann spreche ich auch diese Menschen an, auch wenn sie wahrscheinlich nicht meine Kunde wären und tausche mit denen Kontaktkarten auf. Und dann überlege ich, wie ich diesen Unternehmern, diesen Menschen Kunden zuführen kann. Das heißt, als erstes gebe ich meiner Bezugsgruppe Zusatzgeschäft. Und das ist ein großer Fehler, den viele machen, die machen ihren Standort auf, vielleicht als, als Heilpraktiker, ihre kleine Praxis. Nun, dann lassen sie sich Flyer drucken und dann gehen sie zur nächsten Apotheke. Und der Apotheker denkt, aha, der fünfte Heilpraktiker diesen Monat, was will er denn diesmal? Und dann gehst du dorthin zu dem Apotheker und sagst, ja, ich bin der neue Heilpraktiker und würden sie mich weiterempfehlen? Und der Apotheker sagt, wieso sollte ich das tun? Außerdem ist er Nummer 5, den kenne ich nicht. Und sobald du den Laden verlassen hast, nimmt er deine Flyer und legt sie entweder in die Ecke, wo sie keiner findet, oder gleich in den Rundordner an die sind im Müll. Das Besondere also bei Bezugsgruppenerschließung ist, bei der Partnergewinnung ist zunächst mal zu finden, was sind deine 10 oder 20 Bezugsgruppen, die geeignet sind. Zweitens, die natürlich zu finden, aber drittens nicht den Fehler zu machen und erst zu nehmen, um dann zu geben. Na, Motto, wenn der mir, der Apotheker mir erst mal 5 Kunden zugeführt hat, dann werde ich ihn noch mal weiterempfehlen. Wenn der Steuerberater mir erst mal 3 Kunden ge gebracht hat, na, dann werde ich vielleicht ihn mal weiterempfehlen. Nein, mach es andersrum. Das Prinzip der Wirtschaft, das Prinzip im Universum ist, erst geben und dann nehmen. Wenn du also dann deinem Bezugsgruppenpartner 1, 2, 3, 4, 5 Kunden zugeführt hast, dann werden sie feststellen, oh, da hat da jemand Interesse an meinem Erfolg und es wird vielleicht Zeit, dass ich auch etwas zurückempfehle. Und sicherlich liegt es dann an dir, das zu überwachen. Wenn du also einem Steuerberater zehnmal einen Kunden weiterempfohlen hast und es kommt nicht zurück, nun dann solltest du vielleicht einen neuen Steuerberater erschließen und diesen weiterempfehlen, bis du dann überall Bezugsgruppen, Partner, Multiplikatoren hast, die dich auch weiter zurückempfehlen. Die vierte und vielleicht auch effektivste Methode, sofort mehr Umsatz zu gewinnen, ist, dass du dich bei diesen Menschen regelmäßig meldest und die 90-Tage-Regel anwendest. Nun, was bedeutet die 90-Tage-Regel? Man hat festgestellt, wenn du heute auf einem fischreichen Gewässer eine neue Person kennenlernst oder einen Kunden gewonnen hast und die Visitenkarte mitnimmst, die Visitenkarte zu Hause auf den Schreibtisch legst, da einen Karton drauf stellst und nach zwei Jahren bei deinem Umzug feststellst, ah, da ist ja noch eine Visitenkarte, den sollte ich mal anrufen, dann wird die Person sich wahrscheinlich nicht mehr an dich erinnern. Es bedeutet also, dass die Beziehung, die du aufbaust, die Beziehung, die du hast, die Community, die du vergrößerst, nur dann wertvoll ist und bleibt, wenn du nicht in Vergessenheit geraten bist. Das heißt, die 90-Tage-Regel sorgt dafür, dass du mindestens alle 90 Tage mit allen Menschen in deinem Netzwerk irgendwie in Verbindung bleibst. Und das muss nicht immer ein Geschäftsessen sein. Das muss nicht immer ein halbstündiges Gespräch sein. Es reicht auch, wenn du den Großteil der Community mit Post, mit Blogbeiträgen, einfach mit einem E-Mailing oder mit einem Telefonat oder einer Rundmail auch versorgst oder ein Video produzierst oder einen Vortrag machst und dazu einlädst. Das heißt, mach dir Gedanken, wie du mit all deinen Community-Mitgliedern so regelmäßig in Verbindung bleibst, dass du mindestens viermal im Jahr Kontakt hattest. Das bedeutet also zusammengefasst, wenn du deine Schafsherde vergrößern willst, wenn du mehr Kühe im Stall haben möchtest, wenn du mehr Apfelbäume in deiner Plantage haben willst, damit mehr Äpfel geerntet werden, dann wird es nur gehen, indem du deine Community vergrößerst, dein Einzugsgebiet, deine Reichweite. Aber denke auch, dass nur einmal eine getauschte Visitenkarte oder ein Follower oder ein Abonnent auf deiner Webseite oder der Besucher auf deinen Seiten wenig Ertrag hat, wenn du dich nicht um die Mühe und die Beziehung auch stabilisierst. Und wenn du auch Eintrittsangebote machst, sodass vielleicht über Geschenke sich dein Lied, dein Interessent davon erstmal vergewissern kann, dass du ein netter Typ bist, dass du gute Arbeit machst und dadurch die ersten Erfahrungen und Hemmungen abbaut. Was ist nun der nächste Schritt? Suche als nächstes fischreiche Gewässer raus, wo sich sowohl deine Zielgruppe, aber auch deine Multiplikatoren, deine Bezugsgruppenmitglieder aufhalten. Das zweite ist, gewöhne dir einen Prozess an, wo du jede Woche Geschenke machst. So wie der Angler immer seinen Wurm mitnimmt, der in den Haken hängt, aber er nimmt auch sein Anködermaterial mit. Und da schenkt er den Fischen erstmal Material zum Anködern, damit sie wissen, oh, hier gibt es was zu essen. Und der vierte Punkt ist, du brauchst ein dauerhaftes System. Dass du aufbaust, am Anfang erstmal alleine, später mit Team, über deine sozialen Medien, über Facebook, über YouTube, über Instagram, über LinkedIn, was auch immer dir dort hilft und wenn es nur einfach ein E-Mail-Verteiler ist, in Verbindung zu bleiben. Und mit den wichtigen Menschen, das heißt, je besser die Beziehung ist, je stärker auch die Wirkung ist, zum Beispiel bei dem gegenseitigen Weiterempfehlen mit Bezugsgruppenmitgliedern, desto mehr Zeit investierst du auch. Deshalb lade ich dich auch ein, deine Bezugsgruppenmitglieder oder deine Community zu qualifizieren, zu kategorisieren, eine Kategorie C, B und A Kontakt. C ist ein neuer Kontakt, wo du noch keine richtig gute Beziehung hast. B ist schon eine gute Beziehung, aber er ist noch kein Kunde oder kein Bezugsgruppenmitglied. Und A Kontakt, nun das sind Top-Kunden, das sind Top-Multiplikatoren, die dir vielleicht jeden Monat oder jede Woche sogar einen Kunden weiterempfehlen. Und wenn du so 10, 20 Multiplikatoren hast, die dir jeden Monat einen Kunden weiterempfehlen, dann hast du schon 120 neue Kunden, ohne dass du irgendwie verkauft oder Akquise gemacht hast. Wie du also siehst, ist mehr Umsatz kein Ergebnis von Glück, sondern von Fleiß. Das alles kostet Zeit, teilweise auch Geld. Und ich lade dich ein, dir jetzt deinen Terminkalender zu nehmen und in den nächsten drei Wochen bis drei Monate bis drei Jahre die Terminfenster einzutragen, dass du diese Tätigkeiten machst. Und schon wirst du mehr Umsatz und Erfolg haben. Solltest du dabei Unterstützung wünschen, dann kannst du jetzt gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur über 40 Berater in unserem Team, die dir dabei helfen, das alles aufzubauen und zu optimieren und zum Wachstum zu bringen. Sondern wir sind auch zertifiziert und können mit einem Gutschein oder mit Fördermitteln dich dabei auch teilweise kostenfrei unterstützen. Gerne kannst du jetzt unseren Kanal abonnieren, das Video mit Daumen hoch liken und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Verdopplung deines Umsatzes.